Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, eureka. Altgriechisch für Ich hab's gefunden. Passender könnte der Name der europaweiten Operation nicht sein, bei der nun in einer der größten Razzien gegen die süditalienische Mafia-Organisation Drangheta eine Menge gefunden wurde. Bargeld, Rauschgift, Waffen, Dutzende Haftbefehle gab es. Allein in Deutschland waren mehr als 1000 Polizisten im Einsatz. Sie schlugen in mehreren Bundesländern zu. Schwerpunkt der Operation Eureka war hierzulande Nordrhein-Westfalen. Philipp Wundersee. Zugriff im Morgengrauen. Ermittler durchsuchen europaweit Wohnungen und Geschäfte, nehmen 130 Tatverdächtige fest. Es geht um Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Geldwäsche zum Beispiel in Eiskafés, die in Deutschland zum kriminellen Logistikzentrum werden. Es ist wohl die größte Operation, die jemals in Europa gegen die Mafia durchgeführt wurde. Mehr als 1.000 Polizisten in Deutschland waren beteiligt, 1.400 in Italien, all dies basierend auf einem belgischen Fall. Die Fahnder haben im Vorfeld verschiedene Verfahren aus ganz Europa zusammengeführt, Jahre auf diesen koordinierten Schlag hingearbeitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobte die enge Zusammenarbeit bei der Aufdeckung. Organisierte Kriminalität legt ja meistens sehr viel Wert darauf, dass man es eben nicht entdeckt, dass es im Geheimen stattfindet. Und dass es aber dennoch den Strafverfolgungsbehörden heute so ein erfolgreicher Schlag gelungen ist, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, aber nicht genug, kritisieren Beobachter. Die Gesetze gegen Geldwäsche seien hier zu lasch. In Deutschland seien Mafia-Aktivitäten seit den 60ern ungebrochen. Es ist Europas größter Mafia-Standort außerhalb Italiens. Wenn man bedenkt, dass nach offiziellen Zahlen der Bundesregierung 105 Mitglieder, der in Deutschland aufhältig sind, dann ist es nicht allzu bedeutend, wenn ein paar wenige davon festgenommen werden. Trotz des Erfolgs heute brauche es grundsätzlich mehr Einsätze und mehr Mittel, um die Mafia zu bekämpfen. Rüdiger Kronthaler in Rom. Wie bedeutsam ist dieser Schlag gegen die Mafia? Ja, von Seiten der leitenden Ermittler in Italien hieß es auch, es war heute der schwerste Schlag gegen die Ndrangheta der Geschichte. Besonders die europäische Zusammenarbeit sei hier sehr wichtig gewesen. Man hat sich bedankt bei Deutschland. Ähm, die Ermittler haben auch sehr viel gelernt über die Ndrangheta, also wie Kommunikationswege laufen, wie der internationale Handel läuft. Ähm, das, äh, das Besondere dieser Ermittlungen, und es wurden ja auch noch Dokumente im großen Stil heute konfisziert, das heißt, ähm, die werden jetzt ausgewertet, in denen soll es um das Filmgeflecht der Drangeter gehen äh, in Europa. Das heißt, die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Und warum scheint gerade Deutschland so attraktiv zu sein für die mafia organisation ja, in Deutschland ist es zum einen ähm, offensichtlich leichter möglich, für Mafiosi unterzutauchen. Der Ermittlungsdruck ist nicht so groß. Zum anderen gilt äh, für die, äh, die, viele technische Ermittler sagen das oft, äh, für die Italiener, die äh, Deutschland als sicheres Land sozusagen, äh, auch für Investitionen. Deutschland bietet sich an Investitionen im Bausektor, aber auch in anderen Bereichen. Äh, und dann ist es in Deutschland möglich, noch im großen Stil viele äh, ja, Geschäfte in Bar abzuschließen. Es gibt keine Bargeldobergrenze zum Beispiel auch bei Abhebungen. Und das äh, macht es für den Drangeta leicht, in Deutschland das Geld, das sie aus dem Kokaingeschäft äh, gewonnen haben, in Deutschland zu waschen, weil in Deutschland äh, das Bewusstsein, dass dort die Mafia aktiv ist, eben nicht so ausgeprägt ist. Rüdiger, danke für die Informationen. Nacho. Es ist eine Serie angeblicher Angriffe oder Sabotageakte, die Rätsel aufgibt. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits im russisch-ukrainischen Grenzgebiet und auf der von Russland besetzten Krim zwei Treibstofflager in Brand gesetzt worden waren und kurz nacheinander zwei Güterzüge nach Explosionen entgleisten, wurden nun in der vergangenen Nacht über dem Kreml zwei, nach russischen Angaben, ukrainische Drohnen abgeschossen. Moskau spricht von einem versuchten Mordanschlag auf Präsident Putin. In der Rock. Wer genau hinsieht, erkennt an der Kuppel noch ein paar dunkle Spuren. Gestern Nacht war hier eine Drohne direkt über dem Kreml abgefangen worden im bestbewachten Luftraum des Landes. Schnell wird behauptet, es sei ein ukrainischer Anschlag auf Präsident Putin. Sondersendung im russischen Fernsehen. Der Pressedienst des Präsidenten meldet ein Attentat auf Putin, sagt der Moderator. Gleich zwei ukrainische Drohnen haben den Kreml angegriffen. Moskau behält sich das Recht auf Antwort vor, wann und wo es das für richtig hält. Die Ukraine dementiert, der Anschlag sei ein Fake. Drohnen über dem Kreml, das heißt, Russland will einen Informationsvorwand schaffen, um seinen eigenen großflächigen Terror zu rechtfertigen. Warten wir ab, was Moskau als nächstes macht. Die Ukraine jedenfalls hat nicht das Ziel, den Kreml mit Drohnen anzugreifen. Am Samstag griff die Ukraine ein Treibstofflager auf der russisch besetzten Krim an. Dies, so Kiew, sei Teil der Vorbereitung für die geplante Frühjahrsoffensive. Fast täglich gab es seitdem Sabotageakte in russischen oder von Russland besetzten Gebieten. Ziel der mutmaßlichen Anschläge ist Infrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann. Wer die Drohne wirklich über den Kreml gesteuert hat, ist unklar. Offen bleibt auch, wie sie überhaupt dorthin gelangen konnte. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Nihareka, mit dir. In Serbien hat ein Teenager in seiner Schule in Belgrad acht Kinder und einen Wachmann erschossen. Nach Polizei hatte der 13-Jährige die Schule mit zwei Waffen seines Vaters betreten. Der Siebklässler soll die Tat lange geplant haben. Nach seiner Festnahme wurde der Jugendliche in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Im Münchner Betrugsprozess um den Dieselskandal hat der ehemalige Audi-Chef Stadler ein Geständnis angekündigt. Bisher hatte er die Vorwürfe im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten immer bestritten. Im Gegenzug für das Geständnis hatte das Gericht eine Bewährungsstrafe zugesagt, wenn Stadler außerdem gut eine Million Euro zahlt. Das Urteil könnte im Juni fallen. Deutschland ist auf der weltweiten Rangliste zur Pressefreiheit abgerutscht. Als Grund nannte die Organisation Reporter ohne Grenzen vor allem wachsende Gewalt gegen Medienschaffende auf Kundgebungen. Auf Platz 1 bei der Pressefreiheit steht zum siebten Mal in Folge Norwegen vor Irland und Dänemark. Deutschland wurde auf Rang 21 herabgestuft. Am Ende stehen Vietnam, China und Nordkorea. Soweit von uns. Noch kurz zum Wetter. Morgen im Süden bis 26 Grad und meist Sonnenschein. Im Norden ziehen auch mal ein paar dichte Wolken durch. Und jetzt schnell zurück zum Fußball mit Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger. Tschüss.